Ähm, ich habe übrigens den gleichen Anwendungsfall, oder einen ähnlichen Anwendungsfall, wie Traflo, Nämlich immer wenn ich hier einen Tork halte, dann äh, passt das Color Scheme nicht. Äh, deswegen habe ich auch irgendwann mal in... Achso, falsch. ...in die Doku von diesen nicht-dokumentierten äh, Ansehcodes in... Ähm, <lacht> ...X-Term oder so... Geschaut und habe da sowas gefunden wie, es hieß irgendwie OSC, genau. OSC ist irgendein Specific Command und Specific Command Nummer 10 heißt zum Beispiel, setz die Text-Foreground-Color und Specific Command Nummer 11 ist, setze die Text-Background-Color und 12 ist dann Text-Foreground, Cursor-Foreground-Color und so weiter. Deswegen habe ich mir ein kleines Skript geschrieben. Achso, und 4 ist offenbar irgendwie Sätze, äh, das Color Mapping für die Farbenummer, so und so. Äh, um, deswegen habe ich mir ein Skript geschrieben, um Farben von hell auf dunkel und andersrum umzumappen. Um deswegen kann ich jetzt hier Solarize Light sagen. Und es ist weiß. Yay. Und Solarize Dark macht es wieder Dark. Und wenn man sich das im Output anguckt, dann... <lacht> stehen da seltsame äh, Farbdefinitionen drin, vor einem Escape, äh, was? <lacht> hm, irgendwie sowas. ja Dafür muss man aber auch X-Term benutzen. Ne? Ist das, das ist äh, kein X-Term, weil ähm, manche sind, manche Term Terminalemulatoren sind sehr schlau und benutzen das einfach im X-Term weiter, aber nicht alle. Hm. Ist das echt das RGB? Also weil mein X-Term macht irgendwie RGB downgemappt auf palette Weißt du, das echt Welche Palette? Was will man das Bild in? Das ist ein RX4T unicode 256 Color. Das hat nur 256. Ich habe es nie ausprobiert, weil offenbar funktioniert es. Ich glaube. Also das sind das sind echte RGB Values hier oben, die ich da reinstopfe. Findet man das hier irgendwo? Ach, äh, na egal, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gefunden habe. Steht es in einem Skript drin vielleicht? Moment. Äh. Ja. Äh, und dann noch ein kurzer Shortkey, um das in Wim auch umzumappen. Hm... Beweis durch Verweis auf nicht existierende Doku ist also fehlgeschlagen. Ah, hier. Okay. Hm. Da habe ich offenbar gerade drin gesucht. <lacht> Operating System Command sind es. Och, Mann. Auch nicht. Es besti steht bestimmt da irgendwo drin. Also Falls du es genau wissen willst, guck, guck in die man manpage oder in das, was du eben schon verlinkt hast. Nee. Ja, und da findet man manchmal ganz interessante Features von seinem Terminal, die man gar nicht kannte.